Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, World War 2. Nope, immer noch nicht. Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer. Nicht hinter dir! Ist der andere schon bereit? Nein, das heißt halb <lacht> so, wie ich online spiele. Stirbt er jetzt endlich? Meine Fresse. Okay, ich sterb vorhin. What the fuck? Ich habe den Hund mal getroffen. Vielleicht, vielleicht. Nö, die reicht nicht hoch. Schade. Der war gerade knallrot. Egal. Du gibst mir was. Und du bitte auch. Wir verdammt eng aus weniger Card essen soll. Sehr witzig. Denn jetzt, Sie sind dran. Scheiße! Scheiße! Hilfe! Alles okay? Alles gut. Er bricht aus den Deckel. Überall Deutsche! Erledigt! Ich habe ihn in die Frage! Ach, der lebt da. Teilweise, wenn sie halb tot sind und sich dann wieder heilen, dann.. Dann werden sie rot und dann ziehen sie plötzlich wieder den Helm an. Ups. Hä, ja, da war doch keine Tür. Ich ihn im Alles gut? Überall Deutsche! Nervig. Ich warte halt, noch. Ah, das wäre noch ein Alternativweg gewesen. Okay. Kurz warten. Ach so. Und los. Alles in Ordnung. Alles bestens. Das Hotel ist gleich da drüben. Ruhig, mhm. bis wir sie angreifen. Okay. Jo. Bewegung. Kommt geflogen. Die Treppen runter. Das ist einfach sehr gefährlich, ne? Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Yellow, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen Brücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Bitte kein Märchen. Hat er hat noch Benzin. Die Wattung ist über mir. Wir brauchen ein Transporter. Lieutenant, kann ihn überbrücken. Ach, das ist überraschend. Aus dem Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Sichern Sie das Hotel. Daniels, noch eine Mauer. Trägen Sie sie. Schalten Sie alle aus, klar. Weg! Nee. Wir müssen das sichern! Ich darf auswählen, so wie es klingt. Okay, das war ein bisschen zu viel. Aber ich habe jemanden gerettet. Ah, da wäre noch eine. Ich hab's nicht geschafft, ne? Fuck. Ich auch, danke. Könnt ihr könnt hier äh, Luftunterstützung anfordern, aber naja. Ah. Ich komm ja schon. Bin ich erst für das zweite Platoon? Wo sind sie? Wenn sie blind? Keine Feinde in Sicht. Boah, die Reaktion ist zu so schön verzögert, wenn ich frage. Also allen, bei allen. Hey, Styles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Schnauze, er jetzt die Tür. Licht an. wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, wow, wow, wow, wow. Schon gut, schon gut. Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte. Helfen Sie uns! Nein, nein. Die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Wir es Wir sind doch nur zwei. Sir! Sie sollten sich das mal ansehen. Oh, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen Sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Hm. Ich frage mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sassman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sergeant. Na, auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Heißt das wohl du und ja, Zivilisten sind immer oberste Priorität, oder? Dachte ich zumindest. Was uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Als Maul. Und Mensch. Ich... Mensch ist Mensch. Das ist wir bringen Sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Also ohne Scheiße, das wäre doch lächerlich. Mensch ist ein Mensch, dass wir uns da irgendwie müssen. Streiten müssen, wenn wir retten. Okay. Nur eine Minute, um ihn zu Danach. Okay. Gebe <lacht> Gibt sich ja Ärger. Ach da drüben. Was ist denn da? Ja, ach so, ja, ich habe mein... Okay. Ja, direkt übertreiben. Direkt Panzerwagen und alles. Töte ich mich selber hiermit? Noch mehr Panzer hier? Ja. Yep. Ah, da vorne. Ja, ich fahre. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen. Schnell. Was uns hier verschanzen? So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Es ist zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße fahren. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Be Bewegung, Be Bewegung, Be Bewegung. So, wir müssen hier weg. Verstärkung sind gut. auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Äh, halt, wo willst du Meine hin? Meine was jetzt wieder? Ich glaubt, dass Ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben zwei Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Alright. Kleine dumme Kinder. Vielleicht ist es ja ein Sleeper. Scheiße, scheiße. Okay. Scheiße, Anna, ich muss Anna finden. Hallo? Sie muss hier irgendwo sein. Anna! Ah, mein Gott! Waffe wäre ganz schick. Ich hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Hoffe ich auch. Viele Türen gibt's, glaube ich, gar nicht mehr jetzt. Ah ja. Hey, Kleine. Komm. Bring wir dich zu deiner Schwester. Ich habe Kasper gefunden. Oh. Komm her. Scheiße, uns wie einem Teddy. Der dreht sich sicher um, wenn ich so einen Raum hab, hier? Ja. Zumindest sind die Stock dumm. Echt? Okay, habe ich richtig gesehen, da kommt jemand. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Scheiße! Was war's? Nein, was Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gosman Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! Schnell! Bewegung! Verstanden! Ah. Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kasper! Du machst das toll! Wir haben es fast geschafft! Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Raus. Ich bin hier. Alles gut. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Es wird alles gut. Kommen! Scheiße, stopp! Nicht, Jason! Hm. Okay. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Aber das war der richtige Weg, Mann. Boah, kleine hey, Alles gut. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir haben es fast geschafft. Ich weiß schon, Kleine und ihre Teddys und so, aber... ...meine Fresse. Es wird alles gut. Okay, dann ist das doch nicht der richtige Weg. Weil er kommt immer dann, wenn ich da bin. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Du raus. Ja, bist du nicht reingerannt? Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung. Ich glaube, bis hierher stimmt es. Nicht da lang. Scheiße, stopp! Nicht schießen! Auf den Boot! Sein Kopf. Nicht da lang, nicht da lang, okay. Du musst nur noch einen kleinen Moment, Moment tapfer sein. hier raus! Ich hab dich, Anna! Wo kommen die alle her? Wir müssen woanders sein. Du kannst nicht entkommen. Nicht schießen! Nicht schießen! Wenigstens schießen sie nicht einfach auf du mich und ein, ein kleines ein Mädchen? Sein. Hier raus. Nee, das war schon der richtige Weg. Wo kommen die alle her? Bis dahin. Bleiben. ich bin hier alles gut dadurch schaffen wir es nicht Muss ich vielleicht wieder zurück? Ich hab dich, Anna. Nein, da ist ja auch ein Soldat. Aber bis da ist richtig. Das sind Feinde. Da Dachte ich mir schon. Okay. Okay, ich zu nur länger warten. Weg hier, weg hier, weg hier. Nice, los, los, los, los. Oh. Sie, Das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir sie begleiten, werden sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Sassman, wir sichern diese Straße und bringen sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass sie alleine sicherer werden. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durchwollen. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! All right. Ah ja, ich dachte, ich hätte noch meinen Raketenwerfer. Vom Moment dachte ich, ich hätte ernsthaft die droppen hier Star Wars. Okay, los geht's. Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich, ich, kann fahren. Dann los. Achtung! Okay, da macht jemand einen Doppelschuss. Sie haben den Truck beschossen. <hums> Ups. Fika, auf. Sie ist tot. Ja. Gehen wir. Was soll das werden? Ich befolge Befehle, alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Ich glaube halt auch, dass es eine bessere Version haben ist für sie. Sichert. Ein westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Oh ja. Wir kommen wenig weiter in die Todesfabrik im November 1944. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen? wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistung. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey! Das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ah, ich hole mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner. Lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in fünf. Ich habe ein bisschen Angst, dass weil wir alles in diesen Briefen bekommen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir alles in Briefen bekommen, dass unser Soldat wieder nicht überleben wird. Wie in Black Ops 4 auch. Dass wir am Ende sterben. So ein bisschen meine Befürchtung dabei. Weil wir kriegen alles wirklich nur aus diesen Briefen. aus der Küche. Nur das Beste, was. Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Bisschen da unten, ne? Wee. Okay. Unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Okay. okay. Oh. Bin gerade von meiner Linie abgerutscht, als ich mich aufrichten wollte. Oh. zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen aushalten und sie am Leben halten. Was auf eure Ersche in der Todesfabrik. Hey, sag's. Ich deine alten geschafft? weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter sehe so ich etwa aus wie deine Oma. Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Das kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Alle Mann zu mir! Marx, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, treffen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Cooper, zur Brücke Vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platziert. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Uwe 3 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir müssen zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Daniel, wir hat sie sehen! Zurück! Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Hup. Geht ihr diese deutschen Panzersperren? Wir kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Ich mach's auch ein paar hin hier. So, sobald sie sich verbunkern wollen... mal drauf halten nice der feind verbürgt seine bewegungen nicht dass es sich wollte Ich muss die wegnehmen. Okay, jetzt wird's eng. Wieso sind die so weit hinten? Wir machen das, wenn wir es schon sehen. Und Panzer reichen, dann gehen die. Da unten ist mein Medipack-Dude. Den wollte ich eigentlich haben noch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wir kommen, Sir. Sammel! Yo, Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Granaten und Rauch. Wann immer du sie brauchst. Ich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Piercens Flanke. Ich hätte auch trotzdem gerne MG mitgenommen. Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 4. Wir verlieren die coolen Fähigkeiten. Also Heal und Zielhilfe. Die guten Sachen. Wir <lacht> müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Unten bleiben. Patrouille voraus. Okay, denn jetzt. Auf Ihr Zeichen. Wollt ihr doch, dass ich loslege, oder? Er hat es auf mich abgesehen. Da unten ist einer. Man sollte eigentlich nach zwei bis drei Schüssen die Position wechseln, ich weiß. Nope. Alles runter hier. <lacht> Den habe ich gesucht. glaube ich einer von uns, aber okay. Sehr gut, wir kriegen hier ganz viele Verbandskästen endlich. Gescheite Waffen vielleicht, irgendwas. Ah, die 28er, die ist gut. Die Sniper behalte ich, die kann ich immer brauchen. Ich glaube, die ist die beste Waffe hier drin. Allein schon deswegen. Oh nein. Oh nein. die MG in die Hand. Lieber. Falls irgendjemand auftaucht, aber ich glaube nicht. Der ist weg. Der ist weg. Ah, das sieht, dass da schmerzhaft aus beide Beine weggesprengt. So würde ich ungern mitmachen. Ich weiß nicht, ob der Schock oder die Schmerzen dabei größer sind. Beides scheiße. Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben, nicht jetzt oder überhaupt. Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf! Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaube an dich, kleiner Bruder. Paul! Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs! Scheiße. Nicht der einzige Überlebende hier? So ist es aussieht, ja. Oh mein Gott. Immerhin etwas. Okay, ich schieße mir den Kopf und sein Arsch fängt dann zu bluten. Das habe ich langsam gecheckt, danke. Boah, langweilig. Ich hab's probiert. Jetzt können wir vielleicht wegrennen, mehr oder weniger. Except not really. Falsche Richtung Ja Besser wir probieren es nochmal neu Turner ist noch da Da unten war Turner gerade dann gehört dieser Bunker ja zu uns. Doch die Tür. Verstanden, Sir. Manchmal hat man einfach die Hoffnung, man könnte es schaffen, aber ne? Herr ja, Turner, gibt mir einfach Muni. Wurde vermutlich aufgegeben. Hab Sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Ich habe sie bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, oh, das heißt, der hat überlebt. Vor der wir werden Ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Ho! Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Ja. Ich wollte gerade Kreis hinlegen. Einmal schießen hinlegen hat nicht geklappt. Ich weiß nicht wo er ist, aber... Das war nicht der richtige Weg, okay. Hier. Wir müssen ihn auslocken. Unten bleiben. Der Kopf runter. Er hat einen von uns. All right. Vielleicht können wir ihn erreichen. Kann, ich hm? ich kann mich nicht bewegen. Links irgendwo ist einer. So hilft mir doch jemand. Da kann unten, ne? Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Versuchen wir, ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Er ist nicht allein! Bitte hilf mir! Okay, da war zu spät. Ich wollte ihm noch helfen. Ich wollte dazu erst sichern, bevor ich ihm helfen gehe. Das war das Problem dabei. Ich muss beides nachladen, dann gehe ich weiter. Nein. So. Das heißt, ich habe eine Rapid-Fire-Shotgun oder wie? Nice. hätte nicht starben müssen. Bewegung. Ich weiß. Ich habe unsere Jungs Heil erreicht. Ich weiß, ich hab's verkackt. Schüsse. Unsere Jungs müssen in den Nest. Okay, Toby Fair hat auch nicht geholfen. Ich hätte die Sniper mitnehmen sollen. Dass ich meine neue Beleidigungen anfallen lassen. Krautfresser und Yankees sind das Einzige, was ich jetzt gehört habe. Da kann ich rein. Dankeschön. Ihn. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn es nie eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Den Auf dem Weg, Sir. Falsche Aber oh, Da hinten gibt es Sniper. Scharfschützengewehr. Voll vergessen. Da hinter dem Baumesser. Der versteckt sich zu gut momentan. Aktivität. Ich muss hier weg, gehen. Da, da, da drüben schießt einmal auf mich. Ah da oben. nicht, danke schön. So. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Ich warte mit dem Multi-Typ, bis ich wirklich leer bin mit dieser Waffe. Also gut, wie zumindest. Oder jetzt. mal rüber! Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. <lacht> das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn es da als Recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserin ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Tana und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Ja. Jetzt langsam ernst hier. Und wir kommen noch von so Hügel an, den wir brauchen. Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sasman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Ich habe gerade gesehen, dass wir eine Stunde dran sind. Ich würde jetzt beenden. Und fast eine Stunde nicht ganz. Und nächste Folge weitermachen mit Hügel 493. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Arden, alles Bob mit Zucker. Cheerio.